wenn die verschoben werden ja ja da ist sogar ein gegner mein erster kill mein erster kill komm mein erster kill Leute und willkommen zu einer neuen folge auf skybounds wenn wir einfach mal hallo schreiben halöle oder hey dann werdet ihr gleich was sehen, wenn ich was schreiben kann, endlich. Okay, geht nicht. Muss erstmal laufen, laufen, laufen. Hallo, geht's jetzt? Okay, hello. Ich habe nämlich meinen Blackshow-Rang wieder. Ja, gut. Dann gehen wir mal auf die Insel. Und öffnen. Und hier ist go brazen. So. Wir können nämlich jetzt, oh, es leckt ein bisschen. Wir können nämlich jetzt die Savage Sachen öffnen. Machen wir auch gleich einfach hier auf, würde ich sagen. Ähm, CG. Äh, good luck, please. When I get the shard, I make a giveaway. Okay, Lego, machen wir das Wiki, oder? Okay, okay, okay, okay, komm Wegen so ein Immortal Booster oder was das Ding bringt ja. Okay, skip Ah, ob auf ob auf Dings da, Wumms da, okay, nochmal Los Komm <lacht> Los geht's, Leute Ich bin nur aufgeregt, komm, komm, komm, komm, komm Soll ich skippen? Ich skipp, ne? Oh, rip Rip, ähm Mist man, RIP. Sorry, sorry. So, ich habe nur einen Global Booster bekommen, aber der kann auch noch hilfreich sein. Zwei, nee, eine Stunde. Auf jeden Fall sehr gut. Ähm, so. Dann machen wir hier noch so einen auf. Oh, ich bin Level 4. Herzlichen Glückwunsch, Josh. Ich habe mir nämlich heute einfach vorgenommen, wir können einfach mal. Ja, Okay, mache ich hier mal meine Sachen rein, oder? Wir können nämlich heute mal einfach meine Challenges anfangen. Ich glaube, es, die nächste Challenge war Kid Noob. Sehr gut, weil das Kid Noob passt ja zu mir. <lacht> Leider. Okay. Brauchen wir hier aber ein bisschen hier die Zepplinge. Die nehmen wir jetzt mit. Und hauen die ja einfach mal auf so einen Grasblock rauf. Hier oder einen Dirtblock. Fertig. Die nächste Challenge ist... Farm, okay. Ähm, ich würde sagen, ich stack mich einfach hoch, oder? So, die Challenge haben wir fertig. Jetzt müssen wir hier Werkzeuge craften. Müssen wir erstmal hier ein bisschen Holz hier haben. So, wir brauchen eine Schaufel. Eine Spitzhacke Ich glaube sogar ein Schwert Bin ich mir aber nicht sicher Eine Axt auf jeden Fall Ich glaube das war's, hoffe ich War's das? Ne Ähm Nope, sorry So, Challenge Was brauchen wir denn hier? Stone Pickaxe äh Stone Da ja, hab ich doch alles Ist doch alles hier ich muss glaube ich Rechtsklick machen, so. Hä? Äh? Ich hab doch alles. Crafted Stone Pick, Stone Axe and Stone Sword. Hab ich doch. Hab ich doch gecrafted, mein Schatzi. Nein. Was soll denn das jetzt hier? Ah, jetzt geht's. Ist ein bisschen verbuggt manchmal. Crafted Door. 16, okay gut, dann machen wir hier ein bisschen jetzt habe ich schon, ja, habe ich schon gecraftet so, jetzt mache ich noch eine Tür hier ah, super das ist doch super ich glaube hier hinten, ich mache mal einen Flyer ich habe keine Lust hier mal rumzulaufen okay 5 Stunden ist eindeutig zu lang, die Flies habe ich glaube ich auch von Holly bekommen auf jeden Fall danke, wenn du das warst wenn du das nicht warst wenn ihr mal was das war, dann schreibt das mal in die Kommentare. Dann geht auf jeden Fall ein Dankeschön an dich. So, was haben wir denn hier? Das brauchen wir auf jeden Fall nicht mehr. Ich brauche auf jeden Fall Sand, genau Sand. So, das machen wir hier rein. So, habe ich alles mit? Habe ich jetzt die Tür da reingemacht oder habe ich noch gar keine Tür? Ge okay, ich habe noch keine Tür gecraftet. So. Gehen wir hier hin, machen eine Tür. So. So, aber jetzt. Jetzt haben wir die Tür. Jetzt brauchen wir noch ein paar Öfen. Die hauen wir. Ich glaube, ich lasse die ja auch erstmal stehen. Kann ich Feed machen? Doch, ja, ne? Nye nice. ist endlich wieder Savage Nur dank euch. Weil ich musste erst wieder richtig hier anfangen zu spielen, damit ich den Blackshaw-Rang erhalte. Ist ja klar, dass es nichts bringt, wenn ich hier, ähm, Blackshore-Rang habe, aber eigentlich hier kein Videos aufnehmen, also dann kann man natürlich den Rang auch wegnehmen, natürlich berechtigt, dass sie das gemacht haben. Ich jetzt hier erstmal hier mein Gloss ab, ne, wir müssen natürlich auf jeden Fall noch aufsteigen, weil wir sind hier erst Level 6, das geht ja mal gar nicht, ne? Wir wollen hier auf jeden Fall noch höher werden, so machen wir hier unser, unser Gloss, ist jetzt fertig, ne, Ja. Okay, jetzt muss ich ein Item auf dem äh, Markt kaufen. Kaufen wir mal was? Ich habe gestern ein bisschen Geld gespendet bekommen, wer nicht die letzte Folge gesehen hat. Ich, äh, von Firefall, genau. Geht's nicht lang? Achso, hier ist auch noch so eine schöne Weihnachtsmap. sollte es sein, oder? Soll wahrscheinlich Schnee darstellen. Sieht schick aus. Hier geht's zur Arena, muss ich auch mal ausprobieren, was genau das ist. Wahrscheinlich Brawl-Matches, oder? Wahrscheinlich, ja. Mining World muss ich auch noch mal spielen, das machen wir auf jeden Fall auch noch. Hier ist der Random Teleporter und hier ist der Markt, genau. hier rein, ab in den Markt, was kaufen wir uns denn Schönes? Was sollen wir uns kaufen, Leute? Ich glaube, wir kaufen uns einfach mal Nether-Siegeln, weil die muss ich eh noch kaufen, da kaufe ich gleich ein paar. Äh, dann gehe ich mal, was gibt es jetzt? Jetzt muss ich noch was kaufen. Okay. Ähm Ah nee. Verkaufen, also verkaufen, okay. Jetzt kann ich hier Okay, verkaufen kann man es nicht so gut. Was, wie viel kriege ich dafür? Ich verkaufe einfach ein paar bisschen so, so dass ich die Challenge erfüllt habe. So easy. Ähm Enter the warzone and mine, okay, das machen wir auf jeden Fall, weil in der warzone habe ich jetzt irgendwie eh keine Gegner gefunden Ich habe letztens versucht mal eine warzone Folge aufzunehmen, auch wenn ich nicht gutes Equip habe Aber man findet einfach keine Gegner Iron, ja ein Bisschen Iron Farm, ne Sollte, Sollten wir hinkriegen, sollten wir es schaffen Es ist schon mal ein Goldapfel, glaube ich Ein Bisschen Angst weil ich echt ein kleiner Snack bin, ne? Boah, ey, die Partikel sind ja auch. Ha! Die sind schon ein bisschen problematisch. Die ein bisschen aussehen wie so ein Enderpearl. Das also sind die von dem Goldapfel. Partikel. Boah, ich feiere es so, wieder auf First zu sein, wo ich angefangen habe mit Skybound. Macht auf jeden Fall Spaß, wieder alles neu anzufangen. Werde ich jetzt erstmal ein bisschen Eisen noch hier fahren. So. Sollte passen, ja. Hier noch ein bisschen. Ich glaube wir haben es auch gleich geschafft. So. Ich glaube, wir können es hier auch beenden, oder? Ist hier nicht noch mehr Eisen? Ja, hier. So. Auch nur noch ein bisschen, komm. Nur noch vier Eisen. Komm, nur noch vier Eisenerze, komm, wo seid ihr? Heute sollen wir auch noch ein bisschen mitnehmen. Ja, komm. Oh, das habe ich auch. So eine Challenge habe ich auch. Okay. Das ist aber nur eine Unter-Challenge und nicht eine haupt aber wir können es ja auch mal machen. So, wo ist das? Da war doch einer, oder? Ne, okay. So. Ja, nämlich dieses neue Combat-System. Das habe ich auch letztens ausgefunden als ich eine Warzone-Folge aufnehmen wollte. Ich wollte den Typen töten und der hatte einfach. Mit Level 500 und ich konnte ihn einfach deswegen nicht angreifen. War ein bisschen doof. Der hat mich wahrscheinlich ausgelacht. Ah, Sponge. Sehr gut. Schauen, ob wir was damit anfangen können. Äh, ich würde sagen, wir laufen jetzt einfach weiter und machen die Gold-Challenge, also mit den Golderzen. Suchen wir noch ein bisschen Gold. Sollte, denke ich, mal klappen. So. Sehr interessant, wie RGM äh, Panic jetzt hier auf die Insel kommt, weil ich hier spiele. Sehr interessant, dass er sich so für mich interessiert, obwohl wir abgemacht hatten, dass wir einfach uns gegenseitig in Ruhe lassen. Aber gerne. Kannst gerne natürlich auch hier spielen, wenn du das möchtest. So. Gucken wir mal hier, ob hier auch noch. Ja, da ist auch noch ein bisschen Gold. Perfekt. Perfekt, perfekt, Leute. So, haben wir auch noch hier ein bisschen. So, dann holen wir uns hier noch ein bisschen Gold. So, wir brauchen nur noch ganz wenig. Vielleicht hinten auf dem... Hier ist noch ein Emerald. So, Eisen brauchen wir eigentlich nicht. So, jetzt haben wir alles beendet. Jetzt müssen wir noch Zepplinge pflanzen auf der Insel. Okay, dann gehen wir kurz nach Hause. So, ich glaube das sollte dann reichen, dass ich die hier alle gemacht habe. Das passt doch. So, hauen wir die noch weg. Haben wir auch noch ein bisschen Holz zum Bauen, wenn wir Holz brauchen. So, jetzt nur noch die anderen zwei Bäume und dann langt das auf jeden Fall. Yes, so haben wir die andere Challenge auch jetzt fertig. Bauen wir das heute mal in die Kiste rein. Perfekt. So, ist das hier rein alles. müssen wir uns den Skydog noch schnappen, ja, ne? Das bauen. Und Warzone. komm. komm. hier Kisten, Leute. Oh nein, ich habe meine gute Axt mitgenommen. Nein! Ah, oh, hier ist eine Kiste, perfekt. So, TNT. Oh, gleich für die Challenge. Perfekt. Weil wir haben später auch noch eine Challenge, wo wir container logs brauchen. Außer die haben es jetzt geändert und die mittlerweile... Oh, hier ist auch noch eine Kiste. Perfekt. Ich brauche auf jeden Fall wieder das Texture Pack. Oh. Oh, yo, yo, yo, yo, yo. Sehr schöne Axt, sehr schöne Axt. Wir haben ja echt prächtigen Loot hier. Sehr, sehr entspannt. Okay. Ist da unten auch noch eine Kiste, wie früher. Oder ist die jetzt auch schon entfernt worden? Ich glaube, wir laufen jetzt einfach mal straight durch. Vielleicht ist hier in dem Wald auch noch ein Kisten-Spot. Ich hoffe echt nicht, dass ich hier einen Gegner finde. Ich habe dann ganz schöne Angst. Ähm. Sind hier auch noch Kisten oder wurden die. Ah, was? Ich glaube, die Kisten werden noch immer verschoben, wenn ein Skydrop ist, oder? Könnt ihr mir auch in die Kommentare schreiben, wäre echt nett. Weil ich habe keine Ahnung, ob es jetzt feste Kisten-Spots gibt oder ob das jetzt jedes Mal verschoben wird wenn die verschoben werden. Da, ja, da ist sogar ein Gegner. Mein erster Kill. Mein erster Kill. Komm. Mein erster Kill. Das ist mein erster Kill gewesen. Nice. Ich habe nie einen Gegner gefunden. war jetzt mein easy erster Kill. Ich glaube, ich bin jetzt Combat Level... Ich weiß gar nicht, wo man das sehen kann. Combat Level... Wo steht, wo steht denn das? Combat Level 1 von 15 Kämpfen. Ich glaube, wenn ich 15 Kämpfer habe, dann steige ich ein Level auf oder so. Ja, keine Ahnung, ey. Wenn ich hier was Falsches sage, tut es mir leid. Muss ich mich nochmal genauer informieren. Da kann ich euch Bescheid sagen, wie das genau abläuft. Oh, da ist noch ein Gegner. Komm, zweiter Kill, zweiter Kill. Bitte. Zweiter Kill, komm. Yes. Zweiter Kill. Zwei Kills, okay. Wie funktioniert das? Vielleicht finden wir noch ein paar Gegner. Und steigen dann im Level auf. Tut mir leid, dass ich jetzt ein paar plebs töte. Macht es ja eigentlich nicht, aber es ist jetzt irgendwie das erste Mal, dass ich Gegner finde. Deshalb freue ich mich und die natürlich dann auch. Können wir es ja noch mal auswählen hier? Kann man sich doch, glaube ich, noch mal kaufen, oder? Warte mal, kaufe ich mal. Challenge. So, ähm, Purge. Genau, perfekt. So, welche Challenges haben wir hier? Okay. Nee, Mob Arena mag ich gar nicht. Oh, Melona bauen. Nee. Oh, okay, oh, So, ich habe hier noch ein paar Sachen geschenkt bekommen. Von dem guten Herrn. Stucknet oder so. Stucknet. Keine Ahnung. Erstmal hier die. Oh, Level 10. Level 12. Level 13. Ach du Schande. Level 14. Alter, was hat der gemacht? Und jetzt noch einen äh, dritten Platz von den Reward spinnern Oh, komm, komm, komm, komm. Jetzt nochmal richtig reinhauen. Komm, das nehme ich. Nehme ich. Nehme ich. Nein. Nein. Wie viel ist das? Doch, doch, doch. Das war gut. Ich bin jetzt Level 15, dank ihm. Auf jeden Fall. Das war's jetzt mit dem Video und bis zum nächsten Mal, Haut darin Und schöne Grüße gehen raus an Jonas. Tschüss.